Und jetzt kommen wir eben in den Bereich rein, wo es um das sogenannte Design geht. Du siehst hier schon 2019, 2020, das sind so diese Standard-Installationen äh, vom Seam, die drin sind. Dann haben wir hier das 2021 bereits aktiv. Das ist dieses komische Olivgrün. Und hier hast du die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu bearbeiten, beziehungsweise du kannst ein Seam hinzufügen. Da gibt es dann auch noch ein extra Video zu. Bei den Plugins auch ganz einfach, was du schon mal löschen kannst, ist dieses Hello Dolly braucht kein Mensch und Akismet. Da gibt es noch ein paar andere äh, Plugins, die dieses Anti-Spam gut entsprechend handeln, sage ich jetzt mal. Und das lösche ich in der Regel auch, weil ich mit anderen äh, Plugins arbeite. Du kannst es aber stehen lassen. Hier kannst du natürlich installieren. Was du möchtest, solltest aber schon darauf schauen, hier zuletzt aktualisiert äh, zum Beispiel, dass das nicht äh, schon Jahre zurück ist, dann steht hier auch kompatibel mit deiner WordPress-Version. Du siehst hier, wie viele aktive Installationen das es hat und wie viele Bewertungen. Das sind alles Faktoren, die du da berücksichtigen kannst. Was ich dir nicht empfehle zu installieren, ist dieses Jetpack. Das ist DSGVO unkonform. Das heißt, in Deutschland dürftest du das definitiv nicht benutzen. Dann haben wir hier auf der linken Seite die Benutzer. Hier kannst du neue hinzufügen. Das ist im Prinzip ganz einfach. Wenn du einen Nutzer hinzufügst, brauchst du einen Benutzernamen und eine E-Mail-Adresse. Hier wird automatisch ein Passwort generiert. Und wenn du der Person einen Nutzer hinzufügen möchtest oder der Person eine E-Mail schicken möchtest, dann kannst du hier die entsprechende Checkbox aktivieren und hier noch sagen, das zeige ich dir auch in einem anderen Video dann noch, wie das funktioniert mit den ganzen Rollen. Die Werkzeuge, die überspringen wir jetzt mal, die brauchen wir im Moment noch nicht. Das kommt dann vielleicht später und bei den Einstellungen gibt es aber noch zwei, drei Dinge, die du entsprechend einstellen kannst. Also, den Titel haben wir ja bereits erstellt beim Installieren der entsprechenden Seite. Das hier nehme ich meist raus, weil das ist so ein Untertitel, der dann auch noch äh, dazu kommt. Hier hast du die WordPress-Adresse und die Website-Adresse. Diese bitte niemals ändern, außer du änderst die Domain oder zum Beispiel gehst von Testpunkt auf die Hauptseite rogeruckstuhl.ch, auch in einem anderen Video mal erklärt. Hier die Administrator E-Mail Adresse, die könntest du im Nachgang noch ändern. Wenn du hier eine neue E-Mail Adresse einträgst, dann bekommst du eine E-Mail, die du dann bestätigen musst und erst dann ist diese E-Mail auch offiziell hinterlegt. Dann kannst du hier unten noch einstellen, die Sprache der Webseite. Es gibt hier verschiedene Sprachen, die du nutzen kannst. Kannst du selber auswählen, was du gerne haben möchtest. Hier würde ich mal vorerst sagen, bei der Mitgliedschaft, jeder kann sich registrieren, noch nicht. Das können wir später mal anschauen. Dann hier die Zeitzone ist Berlin oder in meinem Fall jetzt zum Beispiel Zürich. Das Datumsformat ist eigentlich selbst erklärend, wie du es zum Beispiel angezeigt werden, äh, angezeigt haben möchtest. Dann auch das Zeitformat, ob AM oder PM. Dann haben wir hier auch die Woche beginnt am Montag und dann kannst du das Ganze speichern. Wenn du jetzt eine, ich sage mal, eine E-Mail könntest du theoretisch auch schicken, also Beiträge per E-Mail veröffentlichen, geht auch. Nutze ich, habe ich in den letzten 10, 15 Jahren noch nie genutzt. Wäre aber möglich. Was auch noch toll ist, hier unterlesen, sobald du mehrere Seiten erstellt hast, kannst du hier entsprechend eintragen, welche Seite deine Hauptseite ist, also quasi deine Startseite. Weil jetzt im Moment ist es einfach ganz normal der erste Beitrag, weil wir jetzt aber alle Seiten schon gelöscht haben und die Beiträge auch, kannst du das hier nicht auswählen. Wenn ich also eine Seite erstelle, Titelseite, klicke auf Veröffentlichen, gehe wieder zurück Jetzt habe ich hier eine Titelseite, die bereits veröffentlicht ist. Gehe unter die Einstellungen, bei Lesen. Jetzt hat sich dieses Menü hier ein bisschen verändert. Und wenn ich hier anklicke, eine statische Seite, haben wir hier die Titelseite und die Beitragsseite. Wenn du jetzt keine Blogbeiträge schreibst, dann kannst du sie auslassen. Wenn du Blogbeiträge schreibst, dann macht es natürlich Sinn, dass du hier die entsprechende Seite auswählst. Dann kannst du noch die Beiträge die angezeigt werden auf der Seite und die, die im Newsfeed angezeigt werden. Dann kannst du auswählen, ob der komplette Text angezeigt werden soll oder nur eine Kurzfassung. Ich empfehle dir hier bei jedem Beitrag eine Kurzfassung anzuzeigen und hier haben wir auch wieder den Suchmaschinen davon abhalten, diese Webseite zu indexieren und entsprechend speichern. Bei der Diskussion kannst du noch einstellen, wie zum Beispiel kommentiert werden darf. Hier empfehle ich dir, muss der Kommentar manuell freigegeben werden und hier diesen Haken auch raus. Äh, zum Beispiel hier das auch rausnehmen, jemand einen Kommentar schreibt, das macht ja keinen Sinn, sondern erst wenn er auf Freischaltung kommt, dann sollst du entsprechend informiert werden. Dann hier versucht alle Blogs zu benachrichtigen, die mit dem Beitrag verlinkt sind. Je nachdem, wenn du einen Beitrag verlinkst und so, wird hier auch noch eine Benachrichtigung geschickt an andere Personen, die in diesem Beitrag verlinkt sind. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Partnerwebseite bist von jemand anderem, hier die Pingbacks und Trackbacks und erlaube Besuchern, neue Beiträge zu kommentieren, würde ich auch grundsätzlich lassen, weil dann kann jeder kommentieren und das soll ja dann auch so sein, auf den Seiten und eben den Beiträgen. Dann hier auch ganz wichtig, Nutzer müssen zum Kommentieren Name und E-Mail-Adresse angeben. Das ist ganz wichtig, das würde ich so machen. Dann, wenn du nicht willst, dass Gäste hier oder Besucher entsprechend kommentieren können, kannst du hier Benutzer müssen zum Kommentieren registriert und angemeldet sein. Das heißt, dann kann nicht der Besucher äh, im Namen des anderen entsprechend ein bisschen äh, ja, ich sage mal Schindluder betreiben, sondern muss dann auch entsprechend angemeldet sein. So, hier hättest du noch die Möglichkeit äh, Filter zu machen, habe ich aber nie gemacht und bei den Avataren, die dann angezeigt werden unten links äh, neben dem Kommentar, würde ich dir hier empfehlen Gravatar, weil Gravatar sehr, sehr verbreitet ist. Und ganz, ganz viele Leute doch auch, dort auch ihr Profil haben. Und wenn sie mit der entsprechenden E-Mail-Adresse und dem Namen äh, einen Kommentar bei dir abgegeben haben, dann steht auf der linken Seite auch entsprechend das Logo oder die, die Person mit dem, wie du es hier unten rechts bei mir siehst, äh, mit dem entsprechenden äh, Kopf oder was auch immer sie da hinterlegt haben. Das Ganze dann speichern. Bei den Medien kannst du noch festlegen, die Vorschaubilder, wie groß das Design können. Hier ist es quadratisch angelegt und auch das hier, meine Uploads in monats- und jahrbasierten Ordnern organisieren, macht auch Sinn. Wenn du jetzt natürlich eine Webseite hast mit mehreren Unterseiten und diese dann auch gut gefunden werden sollen, dann würde ich dir hier empfehlen, auf Beitragsname zu geben, weil jetzt hast du nicht irgendwie so eine Fragezeichen P gleich 123, sondern du kannst jetzt hier zum Beispiel angeben: test.rojehuckstuhl.ch, dass du eine Unterseite erstellt mit Datenschutz, dann kannst du dort hingehen und sagen: Datenschutz, auch in einem späteren Video mehr dazu. Und dann haben wir hier natürlich noch den Datenschutz: eine Seite für die Datenschutzerklärung erstellen. Hier haben wir bereits die Datenschutzerklärung, du kannst auch diese Seite nutzen und so weiter. Und damit hätten wir das Ganze mit dem Menü auf der linken Seite soweit mal abgeschlossen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel für dich, aber es ist wichtig zu wissen, was hier denn auf der linken Seite alles funktioniert. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du ein SIM äh, installierst und ein sogenanntes Z äh, Child SIM. und was das genau auf sich hat, erfährst du im nächsten Video.